Hallo und herzlich zum ersten Video hier auf diesem Kanal. Wir spielen eine kleine Runde Modern Warfare Multiplayer und ja, da habe ich direkt verkackt. Ähm, ja, Modern Warfare ist eins der Spiele, was auf diesem Kanal kommen wird. Erstmal hauptsächlich Warzone, weil den Multiplayer habe ich noch nicht. Und ja, die Videos werden nicht alle ich mache die Videos nicht alleine, sondern zusammen mit noch jemand anderem mit Recax, den werdet ihr im nächsten Video auch sehen das nächste Video wird Warzone sein, Warzone Gameplay und ja ich hoffe die Videos gefallen euch und der Schnittstil gefällt euch Und ich hoffe die Videos treffen auch so ein bisschen euren Humor wie ihr seht versuche ich gerade die Renetti ein bisschen hoch zu leveln die MP5 habe ich schon relativ weit hoch gelevelt, deswegen spiele ich im Moment nur Renetti seit gestern Abend deswegen ist sie noch nicht ganz so hoch ich habe die gestern Abend erst angefangen zu spielen und ja das ist das erste Video ich frage mich gerade wie ihr überhaupt hier hingefunden habt wahrscheinlich durch den Teaser Trailer oder ihr kennt mich halt und wisst dass heute ein Video hochgeladen wird ja ich wusste eigentlich dass er da ist aber ich muss mich erstmal wieder einspielen das ist meine erste Runde gerade und ich hoffe das Gameplay wird jetzt ein bisschen besser weil ich habe gerade keine Lust, das noch mal aufzunehmen, <lacht> weil ich nehme das Video gerade am Tag auf, wo es hochgeladen wird. Oh Gott, oh Gott. Ja, das war ja. Ich glaube, ich spiele mich erst mal ein und dann spiele ich Renetti. Ich habe auch gestern erst angefangen, die neue Season zu spielen. Mhm. Ja, das, ich glaube, ich sollte mich vorher erstmal einspielen. Ich hoffe, das Gameplay ist jetzt nicht zu langweilig für euch, weil ich die ganze Zeit sterbe. Ich habe gesehen, wie das C4 geflogen ist. Oh Gott. Spaß. Ja, ich hoffe, wie schon gesagt, ich hoffe, das Gameplay ist jetzt nicht zu langweilig für euch, weil ich die ganze Zeit sterbe. Ich versuche mich anzustrengen, hier auch ein paar zu kriegen und nicht ganz so rumzulaufen wie der größte Bot. Aber ich, wie gesagt, ich muss mich immer erst ein bisschen einspielen, bevor ich hier die Streaks mir hole. Oh Gott, hey, äh, wo kommt der her? Ja, ja persönliches Radar. Ich hab gesagt, ich muss mich einspielen, um Streak zu kriegen Streaks zu kriegen. Weil erstmal. Wenn kriegt, dann Ja, ich versuche auf die Fennec zu pushen, also zu Level den Battle Pass. Ich bin glaub zwei Level davor. Und ja, dann werde ich die wahrscheinlich spielen, obwohl ich die MP5. Jetzt schon komplett hochgelevelt habe. Dies fast auf dem nächsten Level. Oh Gott, das ist noch jemand. Oh Gott. Ja. Das war gerade so ein fokus Moment. Also wenn ich manchmal nichts sage, dann bin ich einfach nur fokussiert auf die Gegner. Das tut mir auch leid, weil ich würde halt gerne relativ viel reden. Es ist ja langweilig, wenn ich hier einfach nur rumlaufe und nichts sage. Aber ich kann euch versichern, im nächsten Video werde ich viel sagen. Und es ist auch besser geschnitten wahrscheinlich als das jetzt hier. Weil das ist nur das erste Video, da hatte ich jetzt noch nicht wirklich Lust, viel zu schneiden. Ich wollte halt erstmal nur so erklären, wie es hier läuft. Wir wollen halt auch noch neben Modern Warfare halt noch The Crew 2 und FIFA bringen und äh, andere Spiele auch noch auf Story Games, die werde ich dann alleine aufnehmen, weil Story Games zu zweit spielen. Es geht selten. Deswegen. Oh Gott. Ja, das war schlecht von mir gespielt. Schon wieder abgestaubt. Oh Gott. Ich würde da so ausrasten als Spieler, wenn mir die Kills in abgestaubt werden. Ich habe keine Munition mehr. Also, ich, das ist jetzt nicht los. Das passiert jetzt nicht, oder? Oh Gott, da habe ich auch keine Munition mehr für. Hoffentlich oh, kriege ich mit dem Airstrike noch jemanden. Mit dem Prieten. Ja, ne, kriege ich nicht. Schade. Ja, Schüsse daneben, das habe ich auch gemerkt. Oh Gott. Ja, die Grau wollte ich eigentlich auch hochleveln, aber das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Weil ich lieber MP-Spiele auf den close Combat als eine Grau. Ja, das war solid. und ja die man merkt vielleicht dass ich lieber MP spiele weil ich habe die schon ziemlich hoch gelevelt ich glaube die ist auf Level 56 oh Gott ja nee das war wieder komplett verämt nee das wollte ich nicht hä wieso habe ich jetzt auch ja ich habe <lacht> ich habe aus aus Reflex den Personal Radar aktiviert ich wusste nicht auf wen ich bin. ich bin erster wie habe ich das geschafft das sieht nämlich bei mir meistens ganz anders aus entweder in der ersten Runde dann bin ich meistens letzter ich wusste dass er da ist ja das Game ich habe schon gesagt das Gameplay wird nicht so gut werden aber so viel dazu das Gameplay wird nicht so gut werden wie normalerweise. Weil ich, normalerweise, wenn ich spiele, rede ich halt nicht so viel, beziehungsweise kommentiere ich halt nicht so viel. Ich rede halt dann wahrscheinlich eher über das Spiel mit meinem Mates. Ja, ich habe ihn früher gesehen und ich habe früher geschossen. Aber hier wird mir jetzt safe einer entgegenkommen. Ja, ja, ja, da ist jemand. Ja. Wieso? Der, was? Wie macht das denn Spaß, da in der Ecke zu sitzen? Also jetzt wirklich, wie macht das Spaß? Ist der hier immer noch? War das hier? Ne, das war auf der anderen Seite, oder? Ich spiele immer noch MP. Das sollte ich mir vielleicht mal merken. Ja, die Gameplays sind normalerweise... Ein bisschen spannender vor allem die Warzone-Gameplays. Da, da schneide ich mir nämlich mal so die Highlights zusammen. Oh Gott. Gut, dass er nichts getroffen hat. weil sich auf meinen Mate fokussiert hat. Komm, oh, Double Kill. Zwei Assists. Ja. Das meine ich mit da, würde ich mich aufregen. Oh Gott, das war ja wieder so ein er jeden Schuss treffen müssen. Oh Gott. Jetzt kommt mir hier bestimmt einer entgegen. Nicht? Da kommt noch jemand, da kommt noch jemand. Haben die wieder alle Geist an oder was? Ach, oh, Sieg! Ja, ich würde sagen, das war es dann auch mit dem Video für heute. Es war ein relativ kurzes Video, das Warzone-Video geht ein bisschen länger. Und ja, ich hoffe, ihr werdet euch das Warzone-Video auch angucken. Und ich hoffe, das Video jetzt hat euch wenigstens ein bisschen amüsiert, ein bisschen angesprochen, so dass ihr... Wie bin ich Erster geworden? Ich bin sogar noch positiv gegangen, 1,5er KD, 1,6er fast. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich habe noch kein Outro, deswegen lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.